Doch ihnen ist es selbst nicht möglich, ein Impfland hat, das eine bestimmte dunkle Farbe aufweist, zu öffnen und sich über dessen Inhalt zu informieren. Das können hellsichtige Menschen nur mithilfe Verbündeter jenseitiger erdgebundener Seelen, die über einige Kenntnisse verfügen und diese ihnen in einer Durchgabe mitteilen. Es kann aber auch sein, dass dem Hellsichtigen die jenseitigen Seelen falsche Informationen übermitteln. Das geschieht dann, wenn sie wenig geistiges Wissen über kosmische Geschehnisse und Gesetzmäßigkeiten aufweisen oder daran interessiert sind, den medialen Menschen in die Irre zu führen oder von seinen Lebenskräften zu profitieren. Es kann auch sein, dass dieser in seinem menschlichen Bewusstsein über zu wenige brauchbare Wissensspeicherungen verfügt, die aber für die Seelen, die durch ihr Helfersyndrom erdgebunden geblieben sind, zur genauen Beschreibung des Implantatinhalts wichtig wären. In diesen fanatischen Helferseelen befindet sich meistens auch ein Implantat, das sie sich einmal im erdgebundenen Jenseits gegenseitig einsetzten, um geistig suchenden und auch kranken Menschen mit ihrem Wissen und ihren Heilenergien aus den dies- und jenseitigen Energiefeldern beizustehen. An so ein Leben haben sie sich gewöhnt. Ihr Helfersyndrom von dem sie nicht mehr loskommen, steuert sie schon lange massiv. Ihnen bereitet die Tätigkeit über den medialen Menschen eine große Freude, jedoch ohne zu ahnen, dass der Gottesgeist sie herzlich gerne wieder im himmlischen Sein sehen würde. Durch ihr Helfersyndrom, das einmal aus ihrer guten Absicht entstand Belasten sie sich fortwährend bzw. überdecken ihre Seele immer weiter mit himmlisch fernen Speicherungen aus dieser ungesetzmäßigen Welt. Das ist ihnen aber wegen ihres begrenzten geistigen Wissens und ihrer geringen kosmischen Sicht nicht bewusst. Sie belasten sich deswegen andauernd, weil sie sich meistens in der Nähe des medialen Menschen aufhalten, ihn beobachten und oft ungesetzmäßig in seine Aura eintreten um mit ihm über seine menschlichen Sinne etwas in dieser Welt zu erleben, das ihn, aber auch sie noch sehr anzieht. Wahrlich, die meisten medialen Menschen, die sich zum Beispiel zur Aufgabe gemacht haben Heilungssuchenden zu helfen, wirken bewusst oder unbewusst mit verbündeten, gleich ausgerichteten erdgebundenen jenseitigen Seelen, die ihnen auch helfen, die Hellsicht zu erlangen. Damit ein medialer Mensch hellsichtig wird. Greifen sie in seine seelisch-menschliche Aura ein und verstärken bewusst mit ihren Energien das seelische Chakra bzw. das geistige Bewusstseinszentrum, welches zwischen den Augen liegt, ihr nennt es das göttliche Liebezentrum. Durch ihre bereitgestellten und zuführenden Energien beginnen in diesem Bereich die feinstofflichen Teilchen der Seele enorm zu schwingen und dadurch stülpt sich die Seele bzw. das seelische Bewusstsein über den menschlichen Körper überwiegend im Kopfbereich. In diesem Moment vereinigen sich das seelische und menschliche Bewusstsein des Heilers und das bedeutet, dass die Seele das Geschaute dem menschlichen Sehsinn überträgt. Doch was ihr im angeschauten Bilddaten überträgt, ist aus der himmlischen Sicht nicht die volle Realität, im Vergleich zu dem, was eine Seele ohne Körper im Jenseits sonst schauen kann. Nun, durch die geistige Öffnung, manche geistig orientierte Menschen bezeichnen es als das dritte Auge wird es dem medialen Menschen möglich, in die seelisch-menschliche Aura des Heilungssuchenden zu schauen. Durch die Steuerung der jenseitigen Seelen kann der mediale Mensch ein oder mehrere Implantate bei einem Heilungssuchenden finden. Nun versuchen die anwesenden Seelen, die auch in einer Gruppe zusammenwirken und sich in der Aura des Heilungssuchenden befinden, durch energetische Gedankenimpulse das Implantat zu öffnen. Die Seelen und auch manchmal der mediale Mensch sehen anhand der Bilder, um welchen Speicherinhalt es sich handelt, also worauf das Implantat ausgerichtet wurde beziehungsweise wozu es den Menschen und seine Seele steuern sollte. Oft sehen sie darin Bilder von einer Wesensunterwerfung bezüglich einer religiösen Glaubensgemeinschaft oder weltlichen Organisation, die durch ein Gelübde oder einen Eid geschah. Manche im erdgebundenen jenseits auf einen äußeren Gott ausgerichteten, noch nicht weit gereiften Helfersyndrom-Seelen die keine innere Hinwendung zu Gott, dem universellen Liebegeist, pflegen, haben große Bedenken, einen Menschen und seine Seele vom Implantat abzukoppeln. Das heißt, sie müssen die geistigen Verbindungsfäden zum seelisch-menschlichen Bewusstsein und zu den diesseitigen und jenseitigen Mitgliedern der Religionsgemeinschaft trennen. Doch wenn sie dies tun, dann müssen sie damit rechnen dass die religiösen Seelen der Glaubensgemeinschaft dies gleich bemerken. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit ihnen fürchten sie sich vor ihren geistigen Angriffen, da sie in der Überzahl zusammenwirken und auch davor, dass sie aus der Nähe des medialen Menschen verschürcht werden könnten. Deshalb beraten sie vorher, ob sie sich darauf einlassen sollen. Oftmals trauen sie sich nicht, die gesetzten Implantate bei einem Menschen unwirksam zu machen. Die jenseitigen Helferseelen wissen aus dem Gespräch zwischen dem Heilungssuchenden und medialen Menschen, dass er schwer erkrankt ist und die Hilfe Gottes durch ihn erbeten hat. Der mediale Mensch, der schon viele Heilerfolge aufweisen kann, wirkt zu seinem Glück mit gutmütigen jenseitigen erdgebundenen Seelen zusammen, die massiv von einem Helfersyndrom gesteuert werden und unbedingt kranken Menschen aus ihrem kosmischen Wissen jedoch begrenzten Weitblick helfen wollen. Sie glauben irrtümlich, dass sie auf diese Weise ihren barmherzigen Beitrag in dieser Welt leisten und den gottgläubigen Menschen in ihrer Not- bzw. schlimmen Krankheit durch den für sie aufgeschlossenen medialen Menschen helfend beistehen können. Nun, sie haben aus dem Gespräch herausgehört dass der Heilungssuchende lange einer religiösen Glaubensgemeinschaft zugehörig war und diese tatkräftig unterstützt hat. Sie erkennen auch, dass das Implantat über Lichtfäden zu seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein sowie zu den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft eine Verbindung aufweist. Da sie aber die Implantatspeicherungen nicht auflösen können, weil dafür zweipolige göttliche Energien aus dem Lebenskern der Seele des Heilungssuchenden erforderlich wären, versuchen sie, mithilfe ihrer Gedankenkräfte und der Hände ihres Lichtkörpers die geistigen Verbindungsfäden zu trennen. Nach der erfolgreichen Abtrennung vom noch vorhandenen Implantat kann dem Heilungssuchenden keine weitere Lebensenergie mehr von den fanatischen jenseitigen Seelen der Glaubensgemeinschaft entzogen werden und von ihnen auch keine direkte Beeinflussung mehr erfolgen. Durch diesen geistigen Eingriff in die seelisch-menschliche Aura des Erkrankten verfügt er wieder über mehr Lebensenergien und kann gesunden. Doch die geistig orientierten Menschen sollen vom Gottesgeist erfahren, dass ein Implantat – davon können sich mehrere mit verschiedenem Inhalt in der seelisch-menschlichen Aura befinden – durch einen Heiler nur seine Funktion und Wirksamkeit verloren hat, aber noch nicht aufgelöst worden ist. Die inaktiven Implantate werden dann von den anwesenden Seelen in Farb- und schwingungsgleiche Seelenpartikelhüllen abgelegt. Deshalb sind sie nicht mehr sichtbar, aber noch vorhanden. In den übergestülpten Hüllen der Trillionen Lichtpartikel eines ehemals reinen himmlischen Wesens sind alle außerhimmlischen Lebensspeicherungen abgelegt, die das Bewusstsein des Wesens sehr prägen. Das bedeutet, das Wesen wird durch die Gesamtsumme der außerhimmlischen Speicherungen im Fühlen, Denken und Handeln ständig unbewusst gesteuert. Entsprechend der Hüllenspeicherungen weist ein inkarniertes oder jenseitiges belastetes Wesen eine dunkel- oder hellfarbige Aurastrahlung auf. Wahrlich, unwirksame geistige Implantate werden nach der Behandlung durch einen Heiler weiter in der Seele eines Menschen verbleiben bis sich entweder der Mensch oder nachts seine Seele oder sie nach dem irdischen Leben in den jenseitigen Bereichen aus neuen Erkenntnissen heraus selbstständig an den inneren Liebegeist wendet und ihn herzlich darum bittet, diese für immer aufzulösen. Bitte denkt daran! Zur Auflösung eines Implantats benötigt ihr keinen Heiler, der mit jenseitigen Seelen zusammenwirkt. Denn in euch bzw. eurem Seelenlebenskern befindet sich die Essenz des universellen Liebegeistes und erfreulicherweise auch seine himmlischen Heil- und Umwandlungsenergien. Wenn ihr euch aus innerer Überzeugung mit eurem Anliegen herzlich an ihn wendet, dann wird er eure Bitte gerne entgegennehmen. Mit seiner Hilfe werdet ihr frei von der Anziehung der Glaubensgemeinschaft, um endlich als religionsfreier, jedoch innerer gottverbundener Mensch leben zu können, so wie auch alle reinen Wesen in der unbegrenzten himmlischen Freiheit leben. Da wir himmlischen Wesen allezeit in der unbegrenzten Freiheit leben wollten, haben wir bei der Erschaffung der Ich Bin-Gottheit folgende Speicherung in ihr als Einsbewusstsein eingegeben, sie kann aus unserem Wesenslebenskern, worin sie sich mit allen Speicherungen der universellen Essenz befindet nur dann in unser Bewusstsein einsprechen, wenn wir dies von ihr wünschen bzw. erbitten, und dies bezieht sich auch auf ihre energetische Unterstützung aus der himmlischen Urzentralsonne. Diese himmlische Gesetzmäßigkeit bzw. Regelung ist ebenso für das menschlich-seelische Leben außerhalb der himmlischen Welten maßgeblich, und das bedeutet, dass ohne Zustimmung des Menschen oder seiner Seele kein seelisches Implantat aufgelöst werden darf. Könnt ihr nun diese himmlische Gesetzmäßigkeit besser verstehen und annehmen, die ebenso für euch gilt, weil ihr auch aus dem himmlischen Sein stammt? Bitte versteht, der himmlische Liebegeist und wir himmlischen Wesen können euch in dieser ungesetzmäßigen Welt nur aus unseren himmlischen Gesetzen helfen, weil wir in unserem Lichtbewusstsein sie selbst sind. So werden wir nie gegen unsere himmlischen freiheitlichen Lebensregeln verstoßen, weil wir sonst selbst unfrei werden würden, und was das bedeutet, sehen wir an euch Menschen. Deshalb rät der himmlische Liebegeist den gottgläubigen Menschen, die sich aus innerer Überzeugung von ihrer Glaubensgemeinschaft lösen wollen, jedoch immer wieder mit ihrem guten Vorsatz scheitern weil sie unbewusst von einem religiösen Implantat gesteuert werden, sich nach innen zu wenden und Gott, den himmlischen Liebegeist, herzlich um seine Hilfe zu bitten. Erst dann ist es ihm möglich in ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein zu wirken. Das heißt, er kann mit seinen Liebekräften aus dem Seelenlebenskern für himmlischer Wesen das religiöse Implantat mitsamt dem bindenden Speicherinhalt auflösen. Doch die große Tragik in dieser Welt ist die geistige Unwissenheit und Irreführung der Menschen. Ein geistig unwissender gottgläubiger Mensch kommt von selbst nicht darauf, dass er durch ein Implantat ferngesteuert wird. Genauso ergeht es auch den religiös irregeführten Seelen im Jenseits. Erst wenn der Mensch und seine Seele sich nach einem freieren Leben sehnen, auch im geistig-religiösen Bereich. Erst dann wird es ihnen gelingen einen größeren und klareren Überblick und die Gewissheit über ihr bisheriges unfreies Denken und Leben zu erhalten. Wenn in ihnen die aufrichtige Bereitschaft zur Einsicht und notwendigen geistige Neuorientierung besteht, erst dann kann die Veränderung des menschlichen oder seelischen Bewusstseins – jedoch nur sehr langsam – geschehen. Denn dafür benötigt der Mensch oder die jenseitige Seele viel neues geistiges Wissen und dazu neue Erkenntnisse und Erfahrungen aus ihrem Leben. Die Veränderung zur geistigen Unabhängigkeit kann für manch einen religiösen Menschen anfangs sehr schmerzvoll sein, weil er sich nur schwer von seiner gewohnten religiösen Lebensweise und von den ebenso religiös eingestellten befreundeten Menschen lösen kann, da zu ihnen eine Bindung besteht. Darum sind dann viele von ihnen inneren Kämpfen und äußeren Schwierigkeiten ausgesetzt. Besonders für jene ist es sehr schwierig sich von der Glaubensgemeinschaft zu lösen, die darin beruflich tätig sind und finanziell abhängig wurden. Sie werden aber auch bei ihrem Vorhaben, sich religiös zu befreien, oft durch Familienangehörige oder gut befreundete Menschen massiv daran gehindert, diese ihre neue religionsfreie Lebensauffassung nicht akzeptieren wollen. Wahrlich, wenn es ein religiös gebundener Mensch durch neue Erkenntnisse und den inneren Drang zur Freiheit und Unabhängigkeit im Diesseits nicht schafft sich von dem aufgesetzten religiösen Lehrwissen einer Glaubensgemeinschaft und von der inneren und äußeren Bindung an Glaubensmitglieder zu befreien, dann wird es für seine gottgläubige Seele in den jenseitigen Bereichen auf einem lichtarmen Religionsplaneten sehr, sehr schwer sich davon zu lösen. Sie kommt nur deswegen auf einen Religionsplaneten, weil sie nach dem Ableben ihres Menschengleich von führenden geistlichen und deren blindgläubigen Dienern bzw. Bekannten der Glaubensgemeinschaft abgeholt wird. Unzählige religiös irregeführte Seelen leben im erdgebundenen Jenseits oder auf lichtarmen Religionsplaneten, von denen die meisten von einem religiösen Schwurimplantat gesteuert werden, deshalb haben sie es sehr schwer sich religiös zu befreien. Ihre himmlische Rückkehr, die ein stetiges geistiges Umdenken auf die himmlischen Lebensregeln erfordert findet deshalb nur auf Umwegen sehr mühsam und lange während statt und ist oft mit großem Herzensleid verbunden. Der wesentliche Grund dafür ist bei ihnen immer der gleiche, ihnen werden von den jenseitigen religiös-fanatischen Seelen auf dem Weg ins himmlische Licht und in ihre ersehnte Wesensfreiheit große Hindernisse in den Weg gestellt, die sie zermürben sollen. Dies fängt mit furchteinflössenden Verfluchungen bzw. Verwünschungen durch die von religiösem Wahn besessenen Geistlichen und ihrem hörigen Anhang an und setzt sich mit vielen abstoßenden seelischen Grausamkeiten fort, wenn sie sich nicht nach ihrer religiösen Lehre richten. Das müssen leider auch in dieser Welt gottgläubige Menschen manch einer unfreien Glaubensgemeinschaft über sich ergehen lassen, wenn sie beabsichtigen sich davon zu lösen. Wenn Menschen oder jenseitige erdgebundene Seelen aus religiösem Wahn jemand verwünschen bzw. verdammen, dann zeigen sie ihren wahren gefühllosen, sadistischen Charakter. Sie weisen diese Charaktereigenschaften nur deshalb auf, weil sie einmal im Diesseits oder in den jenseitigen Bereichen durch ihren religiösen Fanatismus furchtbare Gewalthandlungen begangen und sich damit sehr belastet haben. Viele von ihnen sind eine gespaltene Persönlichkeit, die sich einmal freundlich und zuvorkommend zeigt und dann wieder bösartig, vor allem dann, wenn jemand ihrer unrealen und fanatischen Lebenseinstellung widerspricht bzw. gegen ihre religiöse Ideologie und ihr unfreies Leben Einwände hat. Solche Menschen und jenseitige Wesen werden dann durch ihre abartig-bösartige Prägung gesteuert und können es nicht ertragen dass sich andere ihrer irralen Geisteshaltung entziehen. Geschieht dies, dann drohen sie ihnen mit Unglück und Verderben. Sie bitten Gott öfters aus religiöser Blindwütigkeit und geistiger Umnachtung, religiös Andersdenkende oder Aussteiger aus ihrer Glaubensgemeinschaft hart zu bestrafen. Solche geistig gespaltenen Menschen oder so gearteten jenseitigen erdgebundenen Seelen die sich gerne in der Nähe religiös-fanatischer Menschen aufhalten und diese steuern, leben schon lange unbewusst in einer einengenden und fanatisch-zerstörerischen Geisteshaltung. Diese schwer belasteten Menschen oder jenseitigen Seelen sind aus der himmlischen Sicht zu bedauern, weil sie einmal ihre abartigen und unbarmherzigen Gedanken und Handlungen gegenüber Menschen und Seelen, die in ihrer Seele gespeichert sind, in Form eines schaurigen Lebensfilms sehen werden. Das kommt davon, weil das Bewusstsein eines außerhimmlischen Wesens automatisch die eingegangenen Gefühle, Gedanken und Handlungen ständig nach der Lebenseigenschaft und Schwingung sortiert und diese in den Partikelhüllen als himmlisch ferne Belastung ablegt. Aufgrund der bereits begonnenen Rückführung des außerhimmlischen Lebens, Wobei zuerst die Auflösung der lichtarmen, niedrig schwingenden Fallbereiche geschieht, strahlen vermehrt kosmische zweipolige Energien auf die Partikelhüllen der verschatteten Wesen ein. Diese können bewirken, dass sich manche Speicherungen in den Seelenpartikelhüllen unverhofft öffnen und sich ihnen in Bildern, ähnlich einer Filmvorführung zeigen. Da die schwer belasteten Wesen nicht erkennen, woher diese Bilder kommen, Glauben sie irritiert, andere Wesen würden ihnen Schlimmes ernt und wollen. Dadurch wird sie eine lange kosmische Zeit immer wieder Furcht und Panikstimmung erfassen, da sie sich von den selbstgesetzten Ursachen bzw. schaurigen Bildern verfolgt fühlen. Da sie es nicht gewohnt waren Gott, den inneren Liebegeist, im seelischen Herzen um Hilfe zu bitten, wissen sie nicht, wie sie mit dieser unbekannten schrecklichen Situation umgehen sollen. Sie werden aus Furcht vor ihrer eigenen Aussaat entsetzt schreien und jämmerlich weinen. Trotz des für sie unerträglichen Zustandes wollen die meisten keine lichtreicheren Wesen an sich heranlassen, da ihr ausgeprägter Hochmut und Stolz dies nicht zulassen. Solche Wesen, die in unerträglicher Furcht vor ihrer eigenen Aussaat leben, sehen wir himmlischen Wesen öfter in den finsteren Fallbereichen. Den inneren Gottesgeist und uns himmlische Wesen weisen sie trotz ihrer misslichen Lage ab, deshalb kann ihnen keine Hilfe zuteil werden. Wenn der schaudernde Lebensfilm selbst schlimmer Ursachen wieder vorbei ist, befinden sie sich noch eine Weile bewegungslos und erschüttert abseits anderer jenseitiger Wesen. Nur kurz versuchen sie den Grund des Ereignisses herauszufinden. Doch mangels geistigen Wissens kommen sie nicht darauf. Warum ihnen dies geschah, danach leben sie ohne herzliche Reue über das Geschaute und ohne jegliche Wesensveränderung weiter, als wenn sie nichts Entsetzliches gesehen hätten. Ihr geistig orientierten Menschen, könnt ihr euch diesen tragischen Zustand der jenseitigen geistig gespaltenen und zerstörerischen Wesen vorstellen? der sich in der kosmischen Gegenwart fortwährend ereignet und die uneinsichtigen Wesen in der Zukunft noch sehr oft schmerzlich treffen wird. Wenn euch heute religiös-fanatische Menschen wegen eurer nun religiös-freien Geisteshaltung oder eures Austritts aus ihrer Glaubensgemeinschaft Verwünschungen zusprechen, dann vergebt ihnen. Auch wenn euch dies momentan sehr bewegen und im Herzen schmerzen sollte, Versucht darüber nicht mehr nachzudenken oder zu sprechen und fürchtet euch nicht vor ihnen. Sie können euch mit ihren bösartigen Gedanken nicht erreichen, wenn ihr keine Gedankenbilder von diesen abartigen Menschen mehr in euch zulasst, denn sonst würdet ihr euch auf ihre Wellenlänge begeben. Wisset, Furcht zieht immer negative Energiefunken mit gleichem Speicherinhalt an, darum seid nicht ängstlich sondern zuversichtlich und fühlt euch im himmlischen Licht geborgen. Das ist ein guter Rat des himmlischen Liebegeistes für eure unerträglichen Lebenssituationen, denen ihr leider in dieser gefahrvollen finsteren Welt immer wieder begegnen werdet. Wahrlich, in dieser Welt leben viele religiöse Fanatiker, die immer wieder den gutmütigen Menschen mit Einschüchterungen viel Herzensleid zufügen, vor allem denen, die sich aus herzlicher Überzeugung, reichlichen Überlegungen und neuen Erkenntnissen entschlossen haben, religionsfrei zu leben. Den Austritt eines Gläubigen aus ihrer Glaubensgemeinschaft wollen Fanatiker nicht dulden, deshalb sprechen sie ihnen Verfluchungen und vieles Üble mehr zu. Manche gehen dann in ihrem Zorn und Hass auf Abtrünnige so weit, dass sie von jenseitigen fanatischen Seelen vorübergehend besetzt werden. In dieser Besetzungsphase brüllen sie die aus ihrer Religionsgemeinschaft ausgeschiedenen Menschen mit folgenden Worten an, ihr werdet einmal von Gott dafür grausam bestraft werden oder er verflucht euch auf alle Ewigkeit oder er wird euch im Jenseits wegen eures Austritts nicht mehr kennen, weil ihr ihn dadurch verraten und verleugnet habt. Deshalb wird er euch für immer vom Himmelreich ausschließen. Solche verachtenden Äußerungen und noch schlimmere der geistig gespaltenen religiösen Menschen und jenseitigen Wesen, die einerseits Gott als die universelle Liebe verherrlichen und andererseits ihm dann unterstellen, dass er Menschen und jenseitige Wesen in den Fallbereichen verfluchen und bestrafen würde, sind aus unserer himmlischen Sicht unfassbar. Wir himmlischen Wesen empfinden den größten Schmerz in unseren Herzen. Wenn wir heute noch im Dies und Jenseits sehen, dass religiös-fanatische Menschen und gleichartige jenseitige Wesen wegen ihres Glaubens im Namen Gottes grausame Taten begehen. Wahrlich, die von religiösem Wahn besessenen Menschen und gleichartigen jenseitigen Seelen sind sehr zu bedauern, denn ihr massiver Fanatismus treibt sie ständig dazu an, eine herzlose Einstellung gegenüber geistig Andersdenkenden oder ungläubigen Menschen zu haben. Hören sie mit ihrer fanatischen Lebensart nicht bald auf, dann wird ihr Bewusstsein einmal so sehr umwölkt und getrübt sein, dass sie in den Zustand der Bewusstseinsspaltung und schließlich in die völlige geistige Umnachtung geraten. Was das für ein einst sanftes und herzliches himmlisches Wesen mit großer kosmischer Weitsicht und unendlich großem geistigem Wissen in der nun sehr dunklen jenseitigen Bereichen bedeutet, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es ist aus der himmlischen Sicht sehr, sehr schlimm bzw. mit euren Worten nicht zu beschreiben. Die religiös-fanatischen Menschen und so ausgerichteten jenseitigen erdgebundenen Seelen sind mit ihren religiösen Wahnvorstellungen schon so sehr überdeckt, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass Gott und die himmlischen Wesen keinem kosmischen Wesen etwas Böses zu denken oder antun, weil sie nur herzliche und sanfte Wesenszüge in ihrem Bewusstsein gespeichert haben und ihr himmlisches Leben nichts Böses kennt. Wahrlich. Bei einem reinen himmlischen Wesen schwingt das innere Herz Lebenskern, durch seine edlen, lichtvollen Speicherungen sehr hoch und deshalb kann es keinem anderen Wesen etwas Schlechtes wünschen oder zusprechen, das gilt auch für das allumfassende Bewusstsein des himmlischen unpersönlichen Liebegeistes, der Ich Bin-Gottheit in der Urzentralsonne. Vielleicht leuchtet es manchen geistig Verirrten jedoch nun einsichtigen Menschen durch die Richtigstellung des Liebegeistes ein, dass solche unübertrefflich wesensverachtenden bösartigen Aussagen nicht von Gott, sondern nur von jenen fanatischen Menschen oder jenseitigen Wesen stammen können, die den religiösen Abweichlern in ihrer Glaubensgemeinschaft oder den Aussteigern Furcht einflössen wollen. So verhalten sie sich auch ihren unliebsamen religiösen Konkurrenten gegenüber, die sie verachten und am liebsten zerstören würden. Diesen religiösen Fanatikern darf kein Mensch oder Wesen im Jenseits widersprechen. Die meisten von ihnen haben durch ihre massiven seelischen Belastungen bzw. himmlisch fernen Lebensweisen auch noch eine irreale Anschauung vom himmlischen Sein und von Gott, den sie sich fälschlich persönlich anstatt unpersönlich vorstellen. Widerspricht jemand ihrer irrealen Glaubensvorstellung? dann können sie sehr zornig werden. Wer sich so unbeherrscht verhält, der ist mit den Wesenszügen der Arroganz, des Fanatismus und der Unfreiheit schwer belastet. Gegenüber Glaubensabtrünnigen bzw. Aussteigern zeigen sie ihren wahren Charakter, den sie sonst mit gekünstelter Scheinfreundlichkeit vortrefflich zu überdecken verstehen. Religiöse Fanatiker sprechen gegenüber Andersdenkenden freieren Gläubigen auch noch heute, in der Zeit der geistigen Aufklärung, Furchteinflößungen aus. Damit wollen sie bezwecken, dass die Abtrünnigen in einen religiösen Gewissenskonflikt geraten bzw. sich aus Furcht vor Gott gezwungen fühlen, weiter in ihrer Glaubensgemeinschaft zu bleiben. Wenn ihr euch von einer Religionsgemeinschaft oder geistigen Gruppe befreien wollt oder schon verabschiedet habt und euch solche religiösen Fanatiker begegnen, die mit Bibelsprüchen auf euch einreden, dann geht weise vor und lasst sie einfach stehen, ohne sich mit ihnen auf ein Gespräch einzulassen. Hinter ihnen stehen nämlich fanatische Seelen, die nur darauf warten, dass ihr euch mit ihnen in ein Streitgespräch einlasst. Davon möchte euch der universelle Liebegeist bewahren, darum warnt er euch und weist euch auf lauernde die Gefahren hin, die euch von dunklen erdgebundenen, fanatischen Seelen über gleichartige Menschen begegnen können. Doch sendet bitte solchen religiösen Fanatikern keine schlechten Gedanken zu, sondern verzeiht ihnen, denn sie wissen aufgrund ihrer religiösen Blindheit bzw. ihres Wahns nicht, was sie sich selbst und anderen damit antun. Bitte befasst euch nicht mehr mit ihnen, denn sonst zieht ihr die unsichtbaren erdgebundenen Seelen ihrer Glaubensgemeinschaft an, die euch dann in einer niedrigen Schwingung zu beeinflussen versuchen. Davor warnt euch der Gottesgeist, weil er euch gerne in einer lichten Aura und im himmlischen Lichtschutz sehen möchte, damit ihr möglichst unversehrt das irdische Leben übersteht. Damit euch gutmütigen Menschen und auch euren Seelen in den jenseitigen Bereichen großes Herzensleid erspart bleibt, bietet euch der Gottesgeist in dieser irdischen Zeit über viele Liebetröpfchen eine geistige Neuorientierung an, damit ihr endlich aus dem Irrgarten dieser Welt herausfindet. Seine Hilfe bezieht sich ebenso auf den inneren Irrgarten eures menschlich-seelischen Bewusstseins, der aus vielen irralen Speicherungen eurer Gedanken, Gefühle und Handlungen entstanden ist. Der Entstehungsgrund des fast ausweglosen Labürens in eurem Bewusstsein war und ist immer noch unverändert der gleiche, ihr habt in vielen Inkarnationen ahnungslos die himmlisch fernen Lebensweisen der tiefst gefallenen widerspenstigen Wesen nachgeahmt, die von ihnen einmal bewusst auf ein personenbezogenes, herrschsüchtiges und zerstörerisches Leben ausgerichtet worden sind. Dazu hat euch der Gottesgeist über mich, einen himmlischen Lichtboten, erklärt, wie schwer sich Menschen und noch mehr jenseitige Seelen tun, wenn sie mit unfreien bindenden Schwüren und Versprechungen im Jenseits ankommen. Darum betet er euch schon jetzt, befreit euch davon, denn sie wirken wie ein schwerer Klotz am Bein der euch in der Schwingung und im Bewusstsein immer wieder herunterzieht. Das hindert euch daran, euch mehr der hohen himmlischen Lichtschwingung anzunähern. Wisset, dass kein himmlisches Wesen weder dem Gottesgeist noch einem anderen Wesen ein Versprechen abgibt, denn so eine Verhaltensweise würde uns nur unfrei machen. Wahrlich. Bindende Abkommen hat es in unserem himmlischen Leben noch nie gegeben und keines der himmlischen Wesen wird sich jemals darauf einlassen, weil wir unsere unbegrenzte Freiheit niemals verlieren wollen. Darum sind Schwüre immer gegen das freie himmlische Leben gerichtet. Seid ihr geistig schon so weit gereift dies zu verstehen? Wenn nicht, dann fragt euch bitte, warum ihr euch dagegen sperrt. In eurer ehrlichen Antwort findet ihr den wahren Grund dafür, warum ihr noch ein unfreies und geistig eingeschränktes Leben führen wollt. Vielleicht wird sich manch ein wissensdurstiger Mensch fragen, weshalb sich ein schwerkranker geistig orientierter, gottgläubiger Mensch zu einem Heiler begibt, der auch die Hellsicht besitzt? Nun, so ein Mensch sucht in seiner schweren Situation zuerst immer nach der geistigen Ursache seiner Erkrankung. Fühlt er sich etwas besser, dann denkt er auch über seine Lebensweise nach und fragt sich, ob seine Krankheit und Energielosigkeit etwas mit seiner falschen Einstellung oder seinem Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen zu tun hat oder ob er sich in der letzten Zeit zu viel Arbeit zugemutet hat. Wenn er seine Krankheitsursache trotz Selbsterkenntnis-Nachforschungen nicht ermitteln konnte, dann sucht er nach weiteren Möglichkeiten zur Heilung. Es ist verständlich, dass er sich zuerst an einen Heilkundigen mit geistiger Orientierung wendet. Kann ihm dieser nicht helfen, dann wird ein innerer Mensch nicht gleich aufgeben, weil zu ihm über seine Seele die himmlische Urlebensspeicherung spricht, lebe immer im aufbauenden und bewahrenden himmlischen Lebensprinzip, in seiner Situation sollte er auch hellhörig für den guten Rat seiner Freunde und Bekannten sein die in seine geistige Lebensrichtung gehen. Über sie besteht für den Liebegeist die Möglichkeit, dem Heilungssuchenden einen Funken neuer Hoffnung anzubieten, die er ihm von innen nicht übermitteln konnte, weil er durch seine Krankheit zu niedrig schwang. Über diese erfährt er von einem heilsichtigen Heiler, der schon vielen Menschen zur Heilung verholfen hat, und lässt sich von ihm behandeln. Der Heiler sieht dass sich in seiner Aura mehrere Implantate befinden, die für seine Energielosigkeit und schwere Krankheit verantwortlich sind. Doch auch dieser hellsichtige Heiler wirkte zusammen mit verbündeten Seelen, die ihm halfen, die Verbindung vom Implantat zu seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein bzw. zu den religiös-fanatischen jenseitigen Seelen seiner früheren Glaubensgemeinschaft zu trennen. Daraufhin wurde der Erkrankte frei von der Beeinflussung der Implantatsspeicherungen und der fanatischen Seelen, die ihm lange viele Energien entzogen haben. So hat der gottverbundene Mensch mühevoll auf Umwegen mithilfe des Liebegeistes, der Schutzwesen, eines geistigen Freundes, des Heilers und Verbündeter jenseitiger Seelen seine Krankheitsursache gefunden. Dazu hatte er das große Glück von einem religionsfreien hellsichtigen Heiler geheilt zu werden, was in dieser Welt nur selten vorkommt. Aus der himmlischen Sicht ist es bedauerlich, dass die meisten der vielen hellsichtigen Heiler religiös gebunden sind und selbst religiöse Implantate aufweisen. Ihre Seelen haben sich die Implantate schon im Jenseits von verbündeten Wesen übertragen lassen und sind so in dieser Welt in ein menschliches Kleid geschlüpft. Ihre Seelen stehen mit den verbündeten jenseitigen religiös orientierten Wesen ständig in Kontakt, die früher in der Welt als religiöse Lehrer oder geistige Meister auftraten und Schüler durch Belehrungen in ihre religiös-geistige Richtung lenkten. Wahrlich. Nur mit deren Hilfe entdeckt ein Heiler beim Heilungssuchenden ein Implantat, das Speicherungen von einer anderen Glaubensrichtung enthält. Damit das Implantat die Wirksamkeit verliert, trennen die jenseitigen Seelen die Zugangsverbindung zu seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein. Doch was den hellsichtigen Heilern und Heilungssuchenden verborgen bleibt, ist, dass die religiösen Seelen dem Heilungssuchenden ein neues eigenes religiöses Implantat in sein seelisch-menschliches Bewusstsein einsetzen. Dies bewirkt, dass sich der nun geheilte Mensch immer mehr für die religiöse Lehre des hellsichtigen Heilers interessiert, der auch die jenseitigen Helferwesen nachgehen. Infolgedessen erfolgt dann auf der religiös-geistigen Ebene ein reger Wissensaustausch zwischen dem Heiler und dem einst behandelten Menschen bis dieser einmal so weit ist, sich seiner Glaubensgemeinschaft anzuschließen und eventuell sich selbst zu einem Heiler ausbilden lässt. Das ist nach erfolgten Heilungen oft der Fall, weil die jenseitigen religiösen Seelen durch das neu gesetzte Implantat den Menschen wiederholt beeinflussen. Wie ihr daraus ersehen könnt, seid ihr in dieser Welt meistens ahnungslos vielen sichtbaren und unsichtbaren Gefahren ausgesetzt. Dies geschieht auch beim Aufsuchen eines hellsichtigen Heilers, vor allem dann, wenn er selbst religiös gebunden und den jenseitigen Seelen hörig ist, da seine seelisch-menschliche Aura ein aktives religiöses Implantat enthält und er davon gesteuert wird. Darum wäre es zu eurem Selbstschutz wichtig, dass ihr euch vor einer Behandlung durch einen Heiler nach seiner geistigen bzw. religiösen Einstellung erkundigt. Aber lasst euch bitte nicht von einer unnatürlichen, aufgesetzten Freundlichkeit blenden, mit der viele Heiler gegenüber den Heilungssuchenden auftreten. Viele täuschen eine geistige Erleuchtung vor, die sie aber durch ihre niedrige Lebensweise nicht erschließen konnten. Schaut in ihre Augen, denn diese verraten euch, welche Lebensrichtung sie verfolgen und von welchen Wesen sie umgeben sind. Fragt auch vor einer Behandlung ob der Heiler Geld dafür verlangt. Zu eurer geistigen Orientierung, ein Heiler mit der inneren Verbindung zum Liebegeist in seinem seelischen Lebenskern heilt immer mit den zweipoligen Kräften aus der himmlischen Quelle, es ist unsere Urzentralsonne, die Energiespenderin allen kosmischen Lebens. So ein Heiler empfängt die himmlischen Kräfte über seinen seelischen Lebenskern umsonst und gibt sie auch ohne etwas dafür zu verlangen an die Heilungssuchenden weiter. Hält er sich an diese himmlische Gesetzmäßigkeit und befindet er sich mit seiner Seele in einer hohen Schwingung und bittet Gott herzlich um Heilkräfte für einen Kranken, dann kann er davon ausgehen, dass er bei der Behandlung nur göttliche Kräfte aus der himmlischen Quelle empfängt und weitergibt. Dies geschieht aber nicht bei jenen Heilern, die zur Behandlung von den jenseitigen Helfersyndromseelen seelen nur ungesetzmäßige einpolige Energien erhalten. Viele von ihnen sind ahnungslos davon, dass es in der Ganzheitsschöpfung verschiedenartige ein- und zweipolige Energien gibt, darum nehmen sie an, ihre empfangenen und weitergegebenen Energien fließen aus der himmlisch-göttlichen Quelle. Tatsächlich ist es meistens so, dass sie zur Heilbehandlung die Energien von jenseitigen erdgebundenen Seelen beziehen, die nachts mit ihrer Seele einen regen Kontakt pflegen, weil sie sich aus dem Jenseits schon lange kennen. Manche Heiler sind hellsichtig und können in das erdgebundene Jenseits schauen. Sie sehen auch die jenseitigen Helferseelen in ihrer Nähe, die sie mit Energien versorgen. Sie glauben aus geistiger Unwissenheit und Täuschung, dass es sich um Engelwesen bzw. reine himmlische Wesen handle, die ihnen Gott zur Seite gestellt hätte. Das ist aber ihr großer Irrtum? der sich einmal verheerend für sie auswirken wird, weil sie an die Helferseelen gebunden und deshalb unfrei sind und auch nur mit Energien einpoliger kosmischer Art halten. Deswegen wird ihre Seele einmal massive Schwierigkeiten haben sich den himmlischen Welten anzunähern, weil einpolige Energien von den Fallwesen nur auf die Materie bzw. grobstofflichen Welten magnetisiert und ausgerichtet wurden. Das gilt auch für die geistig unwissenden Heilungssuchenden, die sich öfter von so einem Heiler Energien übertragen ließen. Sie sollen diesbezüglich vom Gottesgeist erfahren, dass auch ihre Seele durch die einpoligen Energien zunehmend auf die Materie magnetisiert wird. Hättet ihr inneren Menschen des Liebegeistes dies jemals für möglich gehalten? Das ist aus himmlischer Sicht eine Tragödie für die weit abgefallenen himmlischen Wesen, die noch lange nicht zu Ende ist, weil diese sich für viele noch in anderen Welten fortsetzen wird. Wenn diese materielle Welt mit den Menschen einmal nicht mehr bestehen wird, dann werden jenseitige Wesen dennoch versuchen sich auf Planeten im materiellen Kosmos zu inkarnieren, auch wenn diese Wesen wenig Ähnlichkeit mit den Menschen haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun wisst ihr vom Gottesgeist? dass die meisten Heiler dieser Welt nicht mit zweipoligen himmlischen Energien heilen, da sie mit erdgebundenen Helfersyndrom-Seelen in Verbindung stehen und für ihre Heilbehandlung bzw. Energieübertragung einen Geldbetrag verlangen. Solche Heiler werden vom Gottesgeist nicht unterstützt, auch wenn sie gute Heilerfolge aufweisen. Das gelingt ihnen deshalb weil die Zellen des Menschen mehr auf einpolige anstatt auf zweipolige Energien ansprechen, da sie von den Erschaffern dieser Welt genetisch so programmiert worden sind. Doch wer sich täglich etwas mehr auf die himmlischen Lebensregeln ausrichtet, der hat eine geistig erwachte Seele, die nachts mit der göttlichen Hilfe nach und nach die Gene auf zweipolige innere Kräfte umprogrammiert, damit sie im physischen Körper, in den sie einverleibt ist, keine großen energetischen Widerstände verspürt. Die langsame Umprogrammierung erleichtert ihr nach dem menschlichen Ableben die Loslösung vom physischen Körper bzw. sie hat keine magnetische Bindung mehr zu ihm und ist sofort frei von den Schmerzen einzelner Zellen. Solltet ihr euch in der verzweifelten Situation einer schweren Krankheit oder in einer psychischen Leidensphase befinden und euch aus diesen Gründen an einen Heiler wenden, der für seine Heilbehandlung Geld verlangt, von dem ihr aber nun wisst, dass er die Heilenergie nicht aus der göttlichen Quelle bezieht, dann achtet wenigstens zu eurem Selbstschutz darauf, dass ihr euch bei der Heilbehandlung in Gedanken, so es euch in dieser Situation möglich ist überwiegend beim inneren Liebegeist aufhaltet. So könnt ihr durch eure lichte Aura verhindern, dass anwesende Seelen euch Implantate übertragen. Das heißt, die jenseitigen anwesenden Seelen können sich den zweipoligen Energiestrahlen aus eurer Seele nicht annähern bzw. werden es nicht wagen in eure Aura einzutreten, da sie sonst durch ihre Belastungen und ihr eigenwilliges Wirken in ihrem Lichtkörper brennende Schmerzen verspüren würden. Dadurch wäret ihr und der Heiler bei der Heilung vor den eigenmächtigen Seeleneingriffen besser geschützt. Werdet ihr von einem Heiler gebeten, für die Heilung einen Geldbetrag zu spenden, dann gebt ihm nur einen kleinen freiwilligen Betrag. Bitte lasst euch von ihm nicht finanziell ausnutzen, denn manche leben von ihrer Heilertätigkeit im materiellen Überfluss und das ist ungerecht, unrechtmäßig und unbarmherzig gegenüber den armen oder schlecht bemittelten Menschen. Ein Heiler sollte nicht ausschließlich von seiner Heilertätigkeit leben, denn so ein Verhalten ist ungesetzmäßig und deshalb empfängt er niemals himmlische Kräfte, sondern nur solche aus den atmosphärischen Energiefeldern, die ihm erdgebundene Seelen zuführen. Über diese heiler Kriterien, die sich auf das menschlich-seelische Leben beziehen, wissen nur wenige heiler und geistig orientierte Menschen Bescheid. Ihre Unwissenheit ist darin begründet, weil sie davon kein Wissen haben, das vor vielen, vielen kosmischen Äonen im niedrig schwingenden Fall seien von sehr vielen abtrünnigen Wesen zur Schaffung materieller Welten große Veränderungen himmlischer Gesetzmäßigkeiten und Energien vorgenommen worden. Durch Überdeckung des seelisch-menschlichen Bewusstseins mit irrealem Wissen und zunehmende geistige Einengung ist es heute den geistig orientierten Menschen nicht mehr möglich die kosmisch-energetischen Funktionsabläufe und Energiewirkungen auf ihr menschlich-seelisches Leben richtig einzuordnen. Deshalb spricht der Gottesgeist darüber, damit geistig unwissende Heiler hellhörig werden. Sie haben nun die gute Möglichkeit ihr falsches Verhalten bezüglich des Heilens zu korrigieren. Doch diese neuen göttlichen Hinweise aus der himmlischen Quelle werden wahrscheinlich nur jene Heiler erfreuen, die sich schon für die zweipoligen göttlichen Kräfte aus ihrem seelischen Lebenskern geöffnet haben und diese umsonst an Heilungssuchende weitergeben. Wahrlich, die meisten heilen nicht mit den himmlisch zweipoligen Energien, die über den seelischen Lebenskern vom Gottesgeist dem Heilungssuchenden gegeben werden, sondern mit Einpoligen aus verschiedenen Energiefeldern der atmosphärischen Schichten. Stehen hinter einem religionsgebundenen Heiler verbündete Seelen, dann entnehmen sie zuvor mit ihren Gedanken die Energien zur Heilung aus dem Energiefeld ihrer Glaubensgemeinschaft. Diese leiten sie zu den Chakren des Heilers dann über seine seelisch-menschliche Aura weiter über seine Hände zu den energiearmen Körperzonen eines Heilungssuchenden. Viele Heiler glauben fälschlich, wenn sie den Gottesgeist um seine Heilkräfte bitten und diese in sich fließen spüren, dann wären sie auch von ihm. Leider täuschen sie sich mangels geistigem Wissen von den unsichtbaren Gesetzmäßigkeiten, die in dieser feststofflichen Welt im Gegensatz zu denen des himmlischen Seins stehen.